Nummer 1 Hi! Heute geht es um absurde Videoideen, die ich manchmal habe. Hä, warum steht da eine 1? Nummer 2 Ich würde gerne mal ein FAQ, also ein Frage- und Antworten-Video machen. Allerdings habe ich dafür ein bisschen zu wenig Fragen. Die Lösung? ein Fragengenerator. ja, naja, gut, versuchen kann man es ja mal. Erste Frage bitte. Ist die Realität noch zeitgemäß? Einerseits leben wir in der Zeit von Fake News und ähnlichen Phänomenen. Andererseits ist halt die Realität immer noch die Realität. Aber jetzt mal eine witzigere Frage. So kann man doch kein witziges Q&A machen. Ist Politik ein Witz? Oder kann man das Essen? Hey, war das jetzt witzig? Aber die Frage ergibt für mich weniger Sinn. Ich meine, wenn es ein Witz wäre, dann könnte ich ja jetzt zu jemandem sagen Hey du, hast du schon den neuen Witz gehört? Nein. Er heißt Politik. <lacht> Aber das gibt halt einfach keinen Sinn. Und essen kann man es auch nicht. Tut mir leid. Ist äh, Facebook die Lösung? Nee, nee, es wird mir zu absurd. Da geh ich. <lacht> Tschüss. Ah nee, ich muss ja die nächste Anmoderation machen. Nummer 3 Ich könnte doch einfach mal in einem Video zum Mond fliegen. Nummer 4 Man könnte einfach mal Videos darüber machen, wie man in irgendwelchen Sachen badet. Hey Leute, heute habe ich mir wieder was Krasses für euch ausgedacht. Und zwar werden wir mal wieder in was baden. Oder was heißt wir? Ich werde in was baden. Und deswegen labern wir überhaupt nicht viel. Nein, äh, wir gehen jetzt sofort ins Bad, ohne nur noch einen Moment zu warten. Denn ihr werdet schon... Wahrscheinlich gespannt sein, in was ich denn baden werde. Ja, heute bade ich in was ganz Besonderem und zwar YouTube Baden in Thumbnails. Ja. ja, ja, ist das gemütlich, weil hier ist ganz viel tolles Videomaterial drin und ich fick ganz viele Klicks, ja. Ja, gut, jetzt geht's Nummer 5. Ein Video darüber, was man macht, wenn man aufwacht und sich sein Zimmer in einen Urwald verwandelt hat. Hm. Hä? Hi. Hallo. War doch sympathisch, die Schlange. Nummer 6 Einfach 30 Sekunden Black Screen gerade ganz schwarz vor Augen. Wer war das? Nummer 7 Einfach irgendwelche Dinge mit einem 1000 Grad heißen Messer zerschneiden. Aber das würde wirklich niemand machen. Da würde da, da, da, ich meine da, da, das ist ja... Warum sollte sowas irgendwie erfolgreich werden? Das ist einfach zu absurd. Okay, wohl doch nicht. Nummer 8 Das da! Wusstet ihr schon, dass Hunde singen können? Passt auf! Wow, wow! Ich bin da! Ich esse ein Schnitzel! Hurra, hurra! Ich mag Schnitzel! Ich mag Schnitzel! Aber auch Pizza! Wow! Ich esse Schnitzel am Morgen! Ich muss mir dann ein Döner besorgen! Hackbraten und Bratwurst. Alles sehr lecker. Wow, wow, wow. So, das war mein Song. Nummer 9. Das da! Da ist doch was. Anni, ah nee, da muss ich mich getäuscht haben. Ähm, das ist dein eigenes Video, das gilt nicht. Wer, wer redet da? Ähm, die Stimme aus dem Off. Ach so. Nochmal Nummer 9. Das da. Lustig. Das war jetzt alles sehr absurd. Aber trotzdem ist es nur, weil es absurd ist, nicht sinnlos. Denn eigentlich sind es ja so kleine Absurditäten, egal auch wenn sie ja ein bisschen irrational sind die uns das Leben vielleicht ein bisschen lustiger machen. Und mit diesen beiden Worten will ich mich dann auch von euch verabschieden. Ähm, warte mal. Was ist denn jetzt schon wieder, du äh, Stimme aus dem Off? Ähm, an sich waren das jetzt erst neun äh, Punkte und ich dachte, du wolltest zehn absurde Videoideen machen. Na gut, dann denke ich mir halt noch schnell eine Nummer 10 aus. Ein 10-Punkte-Video mit nur 9 Punkten. Badum, ähm, ja, okay. So, damit verabschiede ich mich wirklich und... Hey, du da! Willst du ein Eis? mein Eis? Eis? Ja, da komm ich gleich Nein, mal Eis. runter. Das sind 10 Euro. Oh, ja, das nimm ich sofort. So, gib mal das Geld her. Ja, hier bitte. Ja, ja. danke, danke, danke. Danke, danke. So, da ist das Eis. Bitte, bitte. Da hm, lecker Eis. Moment, das ist ja gar kein Eis. Das ist ja heiß. Lalalalala, Cliffhanger.